Und schon sitzen wir am Flughafen und baden auf unser Flugzeug. Dieses kleine, aber wichtige Buch wird uns die nächsten Tage begleiten. Und was äh, zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, wir baden in Monrovia Zwischenlanden. Äh, das ist etwa zwei Flugstunden vor unserem Zielflughafen Abidjan in der Elfenbeinküste. Einen Rückenleiden haben, wenn wir ankommen. Aber sonst geht es uns gut. Ja, und hier stehen wir nun auf dem Flughafen in Morovia. Und äh, schauen uns äh, die UN-Hubschrauber an. Im Hintergrund sehen wir ein größeres Militärkampf. Auch mit das ist der 20. Juni 2010. Wir sind hier zu Hause bei der Schwester von Dominik. Das ist nochmal ein Konterfall der älteren Schwester. Ja, deren Haus Ja, deren Haus. Das ist die Fernsehecke. Wir sitzen hier im Wohnzimmer. Und daneben haben wir auch einen Computer, wo wir auch recherchieren können, unsere E-Mails abfragen können. Deine, Deine Urlaubs. Was haben wir gestern unternommen? Ich mache mal einen kurzen Abriss. Am Frühstück äh, kam Papa Chiku, den haben wir jetzt mal ja. und Dann hat er uns mitgenommen auf eine Tour durch seine Häuser, einen Fehlhof angeschaut und sind dann zum Strand rausgefahren. Da gab es dann aber erstmal diesen Verkehrsstau, weil es äh, eine Straßensperre gab und dabei diesen großen Markt. Da haben wir einiges an Zeit liegen lassen. Ja. Und dann Dort äh, das äh, Strandhaus oder Ferienhaus angeschaut, Jargette gefahren. Mhm. Zu Dominiks Schwägerin, nee, zu Schwester. Zum Schwester, die jüngere Schwester, richtig. Ja. Und Jargette äh, hat ein sehr schönes äh, Schönheitsinstitut, Institut de Beauté, äh, und dort hat sie uns drei eine Runderneuerung verpasst, also sprich Gesicht, Hände und wie äh, die Küre wurde gemacht, also Küre. Danach sind wir wieder ins Haus von Mama Chipu, Mama Happy gefahren. Dort gab es wieder in Bergessen. Ja, Wie immer. Wie immer. Mama mal in Mittag gegessen. Äh, auch bei ja. ihr. Ja. Mittagessen und Abendessen. Ja. Dann haben wir Fußball geschafft? Richtig, dann war ja noch Fußball. Und nach dem Fußballspiel sind wir dann hierher gefahren. ça c'est la masse c'est le und wie geht's? Ja gut, jetzt draußen regnet es, aber wir sitzen im Trocknen. In einer afrikanischen Kneipe in der Helfenreinküste. in der Nähe von oder in Abidjan. In Abidjan, genau. Dominik, erzähl was, was machen wir hier? Also, wir sind im Urlaub in Deutschland Abidjan. Grüß Heute, Abend, 18.30 Uhr. Er hat muss spielen gegen Brasilien. Das ist nicht einfach, aber ich denke mal. Allez. Und jetzt sagt der Onkel noch was auf Französisch. Français. Français. C'est encore du Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Brasil, ce soir. Ich bin das erste Mal in Afrika, in einer, also in Westafrika, in einer Kneipe. Vorher war ich nur in einem Beduinenzelt in Tunesien. Da gab es nur Tee zu trinken. Im Hotel gab es auch Bier, das war okay. Aber bei dieser drei-Tages-Reise Tunesien nur Tee, ja, nur schön gesunde Sachen. Aber jetzt sitzen wir hier und wir trinken schönes Bier. Welches Bier? Ein Bier. Und heute Abend wird schön. Wie ist so der erste Eindruck? Ja, was soll ich sagen? Das ist sehr beeindruckend hier. Ja, ein Gebusel, ja. Ein Gebusel. Auf diesem großen Markt in Abidjan lassen wir uns einfach mal treiben. Alle Schnecken haben wir gestern gegessen. war sehr lecker und Luther hat auch gestern gekocht. Ich habe gestern gekocht, das ja, stimmt klar. ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> heute haben wir äh, sind wir zum Papa haben wir gegessen. Ja. Das war sehr sehr lecker. Gut. Das freut mich. Aber wir doch, ich versuehe so, einen sur les ventes. Ja. Uh, ich sagen, uh, dass ich das hier sehr genieße, dass mir das sehr gut schmeckt, dass mir das sehr gut gefällt. ich werde bin sehr happy, I'm happy, happy. Ja, denn das sind ja, das sind ja, ja, ja, ja,